Wir sind das Home of Gipfel stürmen, alles geben, Piste rocken, Abenteuer, Bock auf laufen, am Ball bleiben, Bestzeit. Aufstehen und weitermachen, die anderen vom Platz fegen, die Welt entdecken, Tabellenführer werden, Schweinehund begraben. Wir sind das Home of Sportler wie du und ich, das Home of Wissen, was gut ist. Wir sind Sport2000 – Home of Experts.